Willkommen zur zweiten Folge von Game of Thrones Trash Talk da bei der Coop-Zeitung. Wir haben es endlich, endlich überstanden. Die zwei langweiligen Einführungsfolgen sind jetzt vorbei und jetzt können wir vorausblicken auf die dritte Folge, wenn es endlich losgeht mit dem Gemetzel. Die Woche habe ich mir Fachkundige Unterstützung aus der Redaktion gesucht und auch gefunden. Nämlich äh, die zwei sind mir wirklich überlegen, was der Inhalt da von der Serie. Einerseits haben wir da Mascha, die hält. An meiner Seite, sie, ist, äh, sie hat alle Bücher gelesen, sie weiß wirklich alles. Nicht wie letzte Woche mit dem Andreas, sondern sie weiß es wirklich. Und zu meiner Rechten ist der aktuelle Redakteur Markus Kohler. Er hat alle Folgen geschaut bis jetzt, ja im Schnurz sozusagen. Er ist also voll auf dem Level, im Gegensatz zu mir. Ich finde am überraschendsten, wo ich am wenigsten damit gerechnet habe, war wie Sansa, den Theon hat und herzlich wieder aufgenommen hat in der Familienstag. Also für mich war eindeutig Aria und der Gantry, der Hufschmied, der, der wichtigste Moment, weil... Wer hat damit gerechnet, dass die beiden Sex haben? Ja, wenn du sagst, morgen geht die Welt unter, dann willst du das mal als Jungfrau vielleicht sagen, hey... Ja, aber Aria ist die Kriegerin, die hat nicht irgendwelche Emotionen oder sonst irgendwas. Ja, aber es ist Game of Thrones, da geht es um Sex und Gewalt und Gewalt kennt sie schon, jetzt muss sie noch Sex kennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht wirklich so einen WTF-Moment gehabt, weil es ja die grossen Enthüllungen in diesem Sinn gefällt. Aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht, gewesen, dass die tolle Daenerys ähm, relativ schnell bereit war, äh, wieder an ihren, an ihren Thron zu denken oder, in den letzten Sekunden der Folge. Und gar nicht, dass ihre, ihre große Liebe wahrscheinlich verloren gehen wahrscheinlich. Also Mir geht auch Danny total auf den Nerv. Also diese, also so Bitch und einfach nur rumgezicken. Also das nervt mich einfach kolossal. Ganz klar hat für mich der moment gegeben. Und zwar ganz am Schluss, wo Tenerys, wie du gesagt hast, ihr wahres Gesicht zeigt hat. Nämlich, er eröffnet ihre quasi, sie ist seine Tante. Oder? Tante? Ja. Und sie hat nichts anderes im Sinn. Eigentlich geht ihre große Lebibach ab und hat sich als Inzest gegessert. Und sie findet, Oh nein, du bist ja der rechtmäßige Erbe auf dem Thron. Und ist gerade so ein bisschen betupft und denkt eben genau, nur am Thron. Bitch. So ist das. Ich das heisst auch Game of Thrones. Ja. <lacht> Aha, ich meinte Game of Bitches. <lacht> äh, dort wollte ich rein und sagen: Hey, Mike, los. Lass einfach mal cool bleiben. Entweder du willst die grosse Retterin von der Welt sein oder du willst einfach auf dem Thron, wie jeden anderen. Ich habe keinen Joke im Moment. So schlimm, dass das jetzt tönt, aber das war für mich wirklich eine Folge von, von Wiedervereinigungen und Rührseligkeit. Und eigentlich haben wir es alle mehr oder weniger unter dem Mäntel so gut miteinander. Darum, nein, ich kann nie eingreifen. Es ist wirklich ein «weekly soap» geworden. Das also ist ganz furchtbar. Nein, ganz furchtbar ist das nicht. Es ist furchtbar. Nein, ich finde so was. Da sind schon irgendwas fällend noch Gigg im Hintergrund, da wird glückselig. Endlich mal ein Wenn bisschen Love Stories Lied. und Brüent hin und jo, her und hin und, und Ja, das ist schön, zwischen ist schön, das ist Das ist <lacht> doch lustig. I love it. Ja, yeah, ja. Yeah. Gut. Herzlich. Danke. <lacht> Output transcript: Ich guter Mann. Voll. Ja. Yes. Voll. Sag ich ja gerade wieso. Ähm, also erstens, er ist eine, eine wahnsinnig coole Figur, Durch sich äh. selber immer treu. Und ähm, wie er um die Lady, inzwischen Sir Brienne, tut werben finde ich unheimlich herzig. Und grossartig <lacht> nachher noch seine Trinkszene. Ja, yeah. ähm, einfach grossartig. Was für, ein, was für ein Mann. Und ich finde äh, <lacht> find wirklich. Ähm, dass ja Brienne ein bisschen die Wahl hat, so wie sich das so entwickelt, finde ich eindeutig äh, und gut und, ja, auf Also für mich ist die Überraschung eigentlich der Gantry, wie der so unverhofft plötzlich zu Sex kommt. Also hat, ich bin auch vor dem Fernseher gesessen und ich muss gestehen, ich habe mir, das war so ein bisschen auch ein... Ein Moment für mich in der, in, der, in der Folge. Mein Moment noch ist das mormont -Mähtli. Ich weiss nicht, was sie für einen Namen hat, die kleine Mormont-Chefin yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Und Sie war so herzlich wie sie der Jonah, ihren Onkel, äh nein, ihren Cousin. Der Jonah hm. Mormont ist ihren Cousin, Der hat sie schnell, wo er sie hat, wollte, eine schöne Krypta yeah. schicken, und gefunden, ging <lacht> zu den Alten und den Kind, Dann sie, sie gefunden, weißt du was, Bürstli, ich gehe aufs Schlachtfeld. Das war richtig cool. Sion. Ich glaube, der wird die nächste Folge nicht überleben. Er sich ja jetzt. jetzt hat es schön, alle mit allen versöhnt, mhm. Mit der Sansa, mit der Stark, den Starks. mit den wieder der Brüder, wieder im Kreis von der Familie. Und jetzt opfert er sich dann als Märtyrer, hat er sich ja als Leibwächter für den, für den Bran, hat er sich ja in Position gebracht. Und jetzt wieder der, der wird der Heldentod sterben. Ich habe Sansa. Weil sie hat für mich irgendwie. Ich fand sie letztes Mal total bitchig und ähm, nervig. Und diesmal hat sie irgendwie diese Größe gezeigt. Und sie macht so eine kleine Wand Wandlung durch. Und das, äh, Sie ist mir sympathischer geworden. Und ich könnte mir sie gut als Königin vorstellen. Apropos Wandlung ist ja der Mann prädestiniert. Er, ist halt, äh, er verhaltet sich als königlich. Er hat nicht nur die Wandlung durchgemacht. Er ist jetzt bei den Stars, sehr souverän auftreten, sehr reumütig. Er hat mit allen den Frieden gemacht, mit dem Brand. Und äh, ja, und hat jetzt sogar noch Brienne zum Ritter geschlagen. Es ist so, er, er verhaltet sich so königlich. Ähm, ich habe also wirklich mit Betonung auf jetzt die zwei Folgen der John, respektive unsere neuesten Targaryen. Ähm, und zwar halt eben aufgrund von dem, also er ist ja schließlich der absolut rechtmäßigste Thronfolger. Ich hoffe einfach, dass er jetzt äh, es schafft. Er ähm, hätte das auch nie wollen. Ich will ja nie König werden, ich will einfach held sein und Menschen retten und seine Sachen gut machen. Aber ich hoffe, dass er das, dass er ein bisschen sehr entwickelt, auch seine Tante, die wirklich so aus dem ja, die muss weg. Ja, die muss weg, die muss weg, weg und das, und dann wird er das gut machen.